Hallo Pokéfreunde, Poké willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben in, äh, in Prismania City, ähm, in diesem Hotel, in diesem Pokémon Hotel, glaube ich war das, oder das, das war doch das so. Das ist kein Pokémon erlaubt, mir leid, Ja, ich glaube mit denen haben wir schon alle geredet. Das ist meistens nicht normal. Ähm, bevor die Folge jetzt richtig losgeht, also ich lebe es halt, das wie auch römer immer, möchte ähm, ich sagen, dass ich jetzt mit OBS aufnehme, also dass ich gerade mit OBS aufnehme. Und ich habe sehr viel getestet, sehr viel. Und wenn ich jetzt hier so einen Speedrun mache, also wenn ich jetzt äh, die Geschwindigkeit erhöhe, dann lag es ist fuck. Dann habe ich manchmal Standbilder und manchmal gar nichts. Und ja, wir haben langweilige Kämpfe so gesehen vor uns. Und nur, dass du es das bescheid wirst. Falls ihr wisst, wie der Kodira mal seine Fresse halten kann und tut, was ich sage, wenn ich aufnehme. Mit Streamen habe ich endlich herausgefunden, aber mit dem Aufnehmen weiß ich nicht. Dann schreibe ich mir gerne unten rein. Und wenn ich vielleicht mit was anderes aufnehmen sollte, dann könnt ihr mir auch reinschreiben, denn ich bin ein Lappen mit sowas. Und ja. Ähm, was ich aber euch zeigen wollte, denn ich bin in da reingegangen und hab die hier vorgebendet, denn ich wollte euch was zeigen. Ihr merkt ja, es sieht irgendwie aus wie... Also es hat... Ich kann es mir sagen, es hat die Form von einem Pokémon Center. Das liegt daran, es ist ein Pokémon Center. Nur verändert. Und zwar, alles ist weggemacht. Bis auf eine Sache. Ein kleiner Glitch, den ich euch zeigen werde. Und zwar, steht hier normalerweise der, der PC. Äh, wahrscheinlich kennt das eh schon so gut wie jeder. Aber ich sag's trotzdem, wenn ich für, für Kids bin. Aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle, kann ich den PC anschalten. Easy. Cool, oder? Und den werden wir erstmal benutzen, denn ich habe ein paar Items im Inventar, die ich jetzt für die heutige Folge nicht brauche, denn ich habe schon ein bisschen was geplant, was würde mal formen. Und zwar brauchen wir hier, das hier nicht... Äh, die ganzen das sind ganze Flaschen brauchen wir jetzt nicht, die geben wir ein anderer Mal, mal ab. Ja, die brauchen wir jetzt nicht, wie gesagt. Joa. Den Münzker haben wir ja letzte Folge bekommen und mit dem werde ich mir heute was anstellen. Ja, ihr wisst schon. Das Motzige brauchen wir nicht, also weg damit. Brauchen äh, oh, die Angel. Ach komm, lass sie drin, Ja, ansonsten kann ich nicht lassen. Und ich werde alle fünf... Minuten so gezücke ähm, die Folge kurz beenden und wieder aufnehmen damit ich gucken kann, ob auch alles flüssig läuft und nicht dass ich wieder noch mal alles neu aufnehmen kann. Denn ich habe eigentlich was gemacht und das mache ich jetzt noch mal, die Folge. Das ist nicht so cool. Ich hatte eine tolle Folge, aber die kann ich jetzt euch nicht zeigen, denn die ist viertel, verbuggt. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall hier sollte eigentlich irgendwo die die die die, die äh, das Plot immer. Spielhalle, spielhalle ein Spielplatz für Erwachsene. Wir, wir sind ja Erwachsene, deshalb gehen wir da mal rein. So. Und genießen die Musik. Das gefällt mir sehr. Die Musik ist toll. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Was macht der denn da? Naja, wie geht es dir Sehr gerne! Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Äh, ich, ich, eigentlich nicht, aber danke schön. Wieso nicht, ne? Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen! Hä? Okay. Dankeschön, I guess. Ich habe einfach, hab einfach nur A gedrückt. Und hier auf dem Boden liegen 10 Münzen. Das war ja mal komplett random, warte. Ich spam mal A. Okay. Wieso lassen Leute hier Items äh, liegen? Wieso? Gibt's hier noch mehr? Wahrscheinlich ist hier überall noch alles voll, aber ich habe es keinen Bock, alles zu suchen. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ja, ist bei manchen Leuten halt so. Hey, das Wichtigeres zu tun, Champion ins Spiel. Ach, der ist das. Das ist der aus den aus den ähm, Arenen, der da immer ganz am Anfang gibt, Tipps gibt. Die Arenaleiterin von Pusmania City heißt Erika. Sie trainiert Pflanz-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Ja, das hat man immer... Ja, okay, vielleicht mal gucken. Weil unser Team ist jetzt nicht so gut gegen Pflanze, ne? ich würde sagen. Herrlich, das macht Spaß. Ich werde mal ein bisschen, ah, das habe ich ein bisschen langsamer, weil ich Money erschnochen will. Oh ja, es <lacht> ist so beschwert. Ich glaube, jeder Spielautomat hat eine andere Gewinnchance. Das echt, echt. Ah, nein, ups, das wollte ich nicht. Psst, hör mir zu. Man sagt, diese Spielhalle gehöre den Team Rocket. Echt? Ja gut, was macht der denn da, da oben, der Team Rocket? Das gucken wir uns nicht mal an. Möchtest du auch spielen, Junge? <lacht> wieso werden die alles in den Arsch geschmissen? Wieso nicht? Ja, wieso nicht, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, spielen wir mal eine Runde hier. Ein einarmiger Bandit. Möchtest du spielen? Äh... Äh, ja, why not? Hm, oh, smiley face. Ich, ich kenne das hier nicht, ne? Das ist jetzt das äh, first time. Wie viele Münzen möchtest du setzen? Keine Ahnung, mach mal eine. Auf geht's! Äh, ah, ich muss das mit A stoppen. Vielleicht beim nächsten Mal. Hä? Yeah, yeah. Ach so, das Spiel ist, das ist, ach, das kenne ich aus Mario. Brawlers 2, dieses, dieses Doki Doki Panic. Äh, das ist einfach so so ein, ich, soweit ich weiß, ist das Jack äh, Jackpots, alle drei sieben. Mal gucken, ob wir das schaffen. Mein Ziel ist es, irgendwas zu schaffen. Ah, schade, fast hatten wir, hätten wir Bare bekommen, okay. Ist cool. Komm, wir wollen gewinnen. Oh, ich swam eigentlich immer nur. <lacht> ich habe da kein Timing für. Guck mal, wie random das ist, als ob man dafür ein Timing hat. Gibt es echt Leute, die Timing dafür haben? Ach, komm, ja! Ich will jetzt drei setzen, Alter, jetzt! Oh, toll, ja, ich will was gewinnen! <lacht> komm schon! Drei! Ah, Mist, fast! Ich habe eh genug Münzen. Soweit ich weiß, kann man mit dem Kredit, wie das hier heißt, die Münzen. Ah, Mann, das, Ähm, kann man sich Pokémon kaufen, die man, ich weiß nicht, normaler, normalerweise bekommen kann. Äh, ja, aber das brauchen wir nicht. Weil das kein Teammitglied dabei. Ach, komm! Komm, wir machen jetzt zwei, zwei Münzen. Ich will was gewinnen. Nein! Okay, halt jetzt die Spannung auf. Eine 7. Eine Kirsche. Und ein Dickter. Schon, ich will was gewinnen. Bin ich der Einzige, der so schlecht ist in diesem Spiel. Ach, komm, bitte. Ich verschwende alles, was ich habe. Es oh, ist schrecklich, das Spiel. Ich muss sagen, ich habe das vorhin in der Aufnahme perfekt geschafft. Überhaupt nicht lange gedauert. Ach, komm. Nein! Jetzt fehlt mir eine Scene, dann hätte ich ein Jackpot. Das, das gibt's doch nicht. Komm, eine Runde noch. Wenn es nichts wird, dann, dann... Komm, komm, komm, nein! Ach, das Spiel ist Betrug. Mann, ich, ich wusste es. Äh, ja, wie gesagt, ich, ich kann hier nicht skippen. Und ich sehe gerade in der Aufnahme, dass es hier so rot im Boden ist. Ich, ich weiß nicht, ob das so, so richtig sein soll. Und jetzt sehe ich das hier gerade in der Aufnahme. Ich weiß nicht. Egal. Ähm. Ich kann das einfach mal sagen, ob das so gut ist oder nicht. Willkommen! Hinter der Tür kannst du deine Münzen gegen Preise tauschen. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Wenn du tickst, so spielst Münzen für 1000 Puket oder erhältst du 50 Münzen, okay? Na? Nein! Ich spiele das ich Spiel nicht mehr. Nein? Dann komm vorbei, wenn du spielen möchtest du lappen. Unfreundlich, ey. Unfreundliche Leute. aber Was machst du denn hier? Verschwinde von dem Poster, oder ich muss. Wait, das wird jetzt ein Kampf. Okay. Ja, ich will das ganz skippen, weil es langweilig ist und das alles das wir, schon, das wir das schon alle hatten. Das alles schon hatten. Aber es geht ja halt nicht. Aber egal, die sind eher nur schwach, die können eh nichts Das ist eh gegessen in weniger als in 30 Sekunden wahrscheinlich oder so. Geht wir davon aus. Ich schlitz die Daumen alle und dann können die hier nix mehr sagen. Das war schon. Das, das, das, das, das hat sogar gar nicht mehr nötig gehabt. Mist. Ach, jetzt endlich? Der könnte gewinnen? Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Äh, wo gehst du lang? Da ist nix. Hä? Wo ist er lang? Hä? Okay. Seltsam. Sieh den Poster, sein Schalter? Oh, mal sehen. Ha! Dachte ich mir. Folgen wir ihnen. Oh, wisst ihr noch? In irgendeiner der ersten Folgen, wo wir mit der waren? waren, die meinten die Musik. Diese Musik meint ich. Team Rockets Geheimversteck. Ich hatte nämlich vor, diese Folge erst zu Teamwork auszulöschen. Danach. In den nächsten Folgen machen wir erst die Arena diese Folge nicht. Das Anna. Aber die können wir eigentlich easy umgehen. <lacht> Aber nein, ich kämpfe gegen jeden. Ein Fluchtsaal. Why not? Why not? Du hast Mut, hier rein zu platzieren. Ja, denn ich werde euch auslöschen. Ich glaube, wir werden diese Folge und die nächste Folge brauchen. Ich glaube nicht, dass sie noch eine Form. Also ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nicht skippen kann. Und ich hoffe, es läuft alles, weil sonst bin ich mal wieder am Arsch. Und das wäre nicht cool. Ich, ich bin einfach gewöhnt, dass ich jetzt auf lär taste drücke und dann alles skippe, aber... Nein, das, das geht leider nicht. Naja, aber ich muss mir ja abkommen, weil ich möchte ja das Spiel genießen, so gesehen. Auch wenn man das alles schon gesehen hat. Die erste Gen, die hat halt nicht viele eigene Kämpfe, sage ich mal. Vieles zum, vor allem die Team Rocket Mitglieder, die haben einfach so gut wie alle das gleiche Pokémon. Level 28, nice dann Nice. Radikal. Aber ich hoffe ihr genießt das Spiel trotzdem noch. Ähm... Wenn ich gebe mir natürlich viel Mühe. Drin. Ja, nach Tara, das tue ich. Und. Ähm. Ja. Genau. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich cool bin oder so. Nein. Äh. <lacht> ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Mist. Versagt. Ja, das war bei dir aber auch nichts Neues. Was hier unten? Nix. Okay. Cool. dann halt nicht. Aber ich, ich liebe diese Musik, Alter. Oh, jetzt wird stören. Wie kommst du her, Kleiner? Ähm, naja, also da war ein Poster und da war ein Schalter und... Ja, das kannst du dir nicht denken. <lacht> Boah, Pokémon-Musik ist einfach traumhaft. Alle, die sagen, Pokémon-Musik ist nicht gut, die, die haben keinen Sinn für Musik. Mike, Pisa 2K18. <lacht> Äh, Wollen wir mal... Mh. Ich möchte Skröte mal hier lassen lassen. Jetzt würde ich sagen, dass Skröte immer kämpfen. Eigentlich easy peasy. Einfach Aqua Knarre und dann war's du Ähm, ich kann mal ein bisschen was erwähnen. Es kommt bald ein neues äh, Let's Play. Ah, geschlagen! Ja, es verdient. Dass du geschlagen musst. <lacht> äh, uh, wait. Ich komme da Okay, dann nicht. Ich, ich wollte eigentlich durchgehen, aber es geht nicht. Ich glaube, das ist sogar das Ende oder teilweise das Ende, weiß nicht. Wie viel für, ähm, habe ich ja gesagt, dass man bald noch den Play machen will. Denn ich habe ja eigentlich Undertale gemacht, aber ähm, der Boss sagt, dass Silphscope macht Geister sichtbar. Hey, das war eigentlich ganz gut für uns, weil wir wollen ja wieder nach Lavania. Egal, anderes Thema. Ähm, Undertale ist halt so, es ist, geht jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Ich, ich, ich hab verkackt, okay, ich hab gespeichert und ich hab's nicht aufgenommen und dann müsste ich eigentlich jetzt wieder neu spielen, aber ich habe da keine Bock zu, vielleicht habe ich auch mal Bock zu, mal gucken. Auf jeden Fall ist Undertale bis jetzt gekernzt so gesehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute. Wieso kein Undertale irgendwie kommt. Und ja. Es ist einfach so, es ist einfach so ein Trainer, der hat fünf Pokémon. Denkt mir sich, oh mein Gott, das wird jetzt ewig lang dauern. Aber das ist so schwach. Komm mal auf die, die, die Level, das ist schwach. Selbst ich bin da stärker und ich dachte schon, ich wäre mega schlecht, weil ich zu diesem Zeitpunkt immer noch kein Turtok habe. Oh nein, eigentlich nicht. Ich habe jetzt vorgehabt, in den zwei Parts alle Pokémon, die ich habe, mindestens 30 zu haben. Die kann man nämlich gut trainieren. Ich, ich, kenn, ich weiß nicht genau, wie es aufgebaut das ist. Ich war ja halt. Äh, ein bisschen. Ja, etwas war ich hier schon. habe ich mich schon bisschen geguckt. Level 29, nice, das wollte ich sehen. Ja, es ist alles das gleiche, es ist traurig, ja. Aber ja, ich würde euch empfehlen, das hier erstmal zu machen, weil dann kann ihr... Weil, ihr seid auf jeden Fall gut ausgerüstet gegen Erika. Stopp, ich ergebe mich! Okay. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein. Wait, leckt das Spiel gerade? Nee. Bei mir steht nicht, dass das, das Spiel legt. Oh Gott, die Animation ist. Ich schwöre, das ist nicht der Emulator Schuld. Das ist das Spiel. Das ist. Oh. Ich. ich. Ich bin froh, dass das in allen anderen Teilen ausgebessert wurde. Weil ihr habt gerade gesehen, wie, la wie lange er braucht zum Spinnen. Bis zum ja, da bin ich zu Fuß schneller. Ich meine, guckt euch das an. Ich gehe hier durch. Der braucht erstmal doppelt so lange, als wenn ich mit Fuß zu Fuß gehen würde. Ein Mondstein. Oh, cool. Oh, ich liebe diese Musik. Thermo 7. Was ist denn das? Was ist denn da was? Was ist das? Monschat ist sehr interessant, das Player wir wahrscheinlich benutzen können. Hornbohrer! Tja, hätten wir ein Libor wäre es natürlich optimal, aber. Nein, haben wir nicht. Ich. Äh, weiß. Also ich, ich kenne den Ort teilweise. Ich kann ja sagen, ich habe ja die Aufnahme verkackt, deshalb weiß ich ja schon, was auf mich zukommt. Äh, ich werde dir mal ganz kurz einen Cut machen, damit ich sehe. Obwohl, komm, brauche ich nicht, komm, ich, ich, ich gehe einfach davon aus, diesmal klappt die Aufnahme. so wie es will, sonst ich hier wieder Also, also, also. also ja, hier wir, müssen wir am Ende hin, denn wir brauchen erstmal einen Schlüssel. Und den Schlüssel bekommen wir wahrscheinlich oben. Also hier unten links gibt es noch ein Item und unten rechts, hier unten geht es halt weiter. Das kann ich euch sagen. Ich habe jetzt keinen Bock, das hier zu machen, also müsst ihr Bescheid. Gut. Ähm, würde ich sagen, ich weiß nicht. Was ist das? Oh nein. Was sind das da unten schon wieder? Äh, oh, der hat mich jetzt äh, schockt ein bisschen. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Ja, weil irgendjemand dich einen halt Lärm gemacht hat. Das fand ich nicht so nett, du nur weil ein Lappen bist und nichts kann. ne? Find ich nicht. Okay. Mach Holo Komm, lass mal Sarze hier ein bisschen kämpfen. Wie, wie sieht er eigentlich so aus, das Sprite? Haben wir noch gar nicht gesehen, oh. Es sieht, es sieht ehrlich gesagt jetzt nicht so toll aus, das Sprite. Man kann ihn, man kann Satz schon erkennen, also Satz 10, ja. Kann man schon erkennen, ja, aber Ich weiß nicht, ich mag den halt nicht. Und ja... tauschen weil ich glaube es gut ist sogar mehr effektiv als Starze, kann das sein kann, kann schon sein ne? ich will unbedingt dass sich das Grütze weiterentwickelt damit ich mich op fühlen kann damit ich, damit ich mich nicht gut fühlen kann habe ich ein tolles gefühl und so. ich kann ja mal was auspacken hier so eine sorry und zwar habe ich das spiel mal um 3ds als es rauskam, ist wo ich dann aufnehmen aber es ging halt nicht wie immer bla, bla bla bla und dann habe ich, ähm, halt ähnliche Teammitglieder. Team 10, wartet kurz. Was ist das für eine TM? Ich will wissen, ich will zwischen... Risiko-Tackle. Hm. Ja gut, ich da was für Radikal, aber haben wir halt nicht. Also lassen wir das lieber mal außen stehen. Wie auch immer, ich habe dann halt so ein Team gehabt, wo aber Turtok, Ich habe auch wieder Turtok genommen, sommer nochmal? Es war halt ziemlich OP, es war schon Level 70 oder wie so in der Nähe. Und ich war in der Liga und alle anderen waren nur Level 30 und ich habe einfach die Liga durchgeschafft. Nur mit dem Tutok. Und das zeigt ja wieder, wie, wie naja, schlecht das Spiel ist. Nein, aber wie einfach das Spiel ist. Und ich gehe mal davon aus, wir kriegen hier irgendwo den Schlüssel. Vielleicht hier sogar? Nein, aber ein Sonderbaum. Cool. Können wir benutzen. Benutze ich wahrscheinlich noch das Kurze. Oh, da muss ich mir da. da, da, da, da Du, du, du. Wir gehen jetzt hier lang und experimentieren. Du, du, du, du. Ich liebe die Musik so. Vielleicht kann sie. Ich weiß nicht, ob die Musik auf euch so einen gruseligen Eindruck macht. Bei mir macht es keinen gruseligen Eindruck. Und ich kann nicht mal reden, aber. Ups, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich geskippt. Nein! Egal. Sollte nichts passiert sein. Und wenn doch, dann. Dann müsst ihr das trotzdem ertragen. Ich werde die Folge nicht nochmal machen. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten. Bis hier bin ich übrigens noch nicht gekommen. Ja, aber egal. Weniger zu meiner alten äh, äh, Aufnahme, Ja, ich finde das blöd, dass sie hier noch keinen eigenen Tr Soundtrack haben. Das Team Rockets. Nach einem Remake hatten die das nämlich. Ja, das Spiel hat ein Remake auf dem GBA. Und ja, ich habe mir jetzt mehr vor, ein bisschen GBA-Spiel so zu machen. Ich habe irgendwie Lust drauf. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Doch, da habe ich schon erwähnt, ne? Mit dem neuen Display, naja. Das wird dann auch ein reto display denn ich. habe jetzt irgendwie nicht so Lust. Ich meine, schau dir das mal an. Ich, ich mache jetzt noch mal am Ende des Videos nochmal ein kleines Thema. Es gibt Leute, die machen. fangen jetzt noch. Oder vor ein paar Tagen haben die noch. jetzt schon. noch. äh. Mario Odyssey angefangen zu let's play, Aber es, ist, es lohnt sich halt einfach nicht, weil das Spiel erstens schon... Irgendwie jeder zweite Let's Play schon Let's play hat, so, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Und zweitens... Wann man es jetzt nicht gucken will? Das, das hat mir jetzt alles schon gesehen. Wenn du es nochmal anfängst... Leute, willkommen zu meinem Super Mario Odyssey Let's Play. Oder Breath of the Wild Let's Play. Das, das, okay, Breath of the Wild, das kann ich jetzt nicht urteilen. Weil ich versuche nicht... Weiß ich jetzt nicht, ob ich es gucken würde. Es ist halt immer so Geschmackssache. Aber ja... Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich, was ich damit aussagen will. Das, das ist halt heutzutage nichts. Wenn das jetzt nichts mehr bringt, jetzt noch um ein Spiel zu starten mit solchen Spielen. Deshalb relativ früh, wenn ein Spiel rauskommt, wäre ja, am besten halt ein play zu machen. Klickenst du? Oh, das ist eine nice Attacke. Da muss ich mich mal erkundigen, ob das irgendein äh, eines meiner Pokémon erlernen kann. Ich würde sagen, den besiegen wir noch und dann mache ich hier einen Cut und dann nehme ich schon die nächste Auffolge auf, weil why not? Du, du, du, du. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Liftöffner? Äh, ah ja, unten war nicht kein... Äh, unten, beim Labyrinth, da ist nämlich ein Lift, ein Aufzug. Aber da brauchen wir einen Schlüssel für. Das meinte so ich, so mein ich Ich glaube, der hat den. Und ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. Aber wir haben ja Anfang der Folge oder so jemanden gesehen. Ja, die Folge ist eigentlich das Ende. zu Ende. Ich glaube, wir sind schon bei Folge 19 oder... Ich weiß nicht, 19 oder 20 oder so. Kann das sein, kann das sein. Kann schon gut sein, ja. Ich merke gerade. Patex könnte hier voll gut trainieren. Patex, Zeig mal, was du drauf hast. Aber wir mal ehrlich, Patex hier echt gut trainieren, ne? Mhm. Ähm, die nächste Folge kommt dann wahrscheinlich auch am nächsten Tag. Die Folge halt, kommt wahrscheinlich spät abends. Tja, tut mir leid. Ich, ich weiß nicht, wann die Folgen kommen. Wenn die... Äh, ich, ja, ich weiß es nicht. Aber meistens mache ich das so. Weil, okay, gut, das fange ich jetzt in die nächste Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung. Ja gut, und ähm, wenn es euch gefallen hat, äh, könnt ihr mich auch gerne abonnieren und die halt machen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und an den Seiten bei dir gerne draufklicken, da gibt es nice Stuff und so, also tschüss. Und ich weiß nicht, welche Musik es besser ist, als die oder die im ähm, Laden, also ja, ich weiß nicht, haut rein, und tschüss.